Hallo zusammen! Deutschland bezeichnet sich gerne als Vorreiter bei Klimaschutz. Die deutsche Energiewende hat sogar den weltweiten Aufschwung der Erneuerbaren angestoßen. Aber wenn man sich die CO2-Emissionen anschaut, sieht das Ganze nicht so rosig aus. Mehrere andere EU-Länder haben ihre Energiewirtschaft schon mehr als Deutschland dekarbonisiert. Darunter die Slowakei. Der Anteil emissionsarmer Energiequellen lag 2020 bei 80 Prozent. Nächstes Jahr steigt der Anteil auf 92 Prozent und in drei Jahren ist unser Stromsektor für den Eigenverbrauch vollkommen CO2-frei. Wie hat das ein Land geschafft, das sich nicht leisten kann, 100 Milliarden Euro für die Energiewende auszugeben? Meine Damen und Herren, wir haben das geschafft, durch Technologieoffenheit, natürlich mit großem Beitrag der Kernenergie. Liebe Atomkraftgegner, wie ist es möglich, dass bei uns mit dem angeblich so teuren Atomstrom die Kilowattstunde für Haushalte nur 16 Cent kostet? Die Slowakei könnte sich eigentlich freuen, dass Deutschland seine Kernkraftwerke abschaltet. Denn wir können euch unseren Strom bei Dunkelflaute teuer verkaufen. Aber wir wünschen euch nichts Böses. Wir wollen, dass Deutschland der Industriestandort bleibt, was auch wichtig ist für die ganze EU. Wir wünschen euch, dass eure Regierung vernünftig wird. Alles Gute!